Ich heiße Ina Janel, ein Hypnose-Coach. In diesem Video biete ich dir eine effektive Möglichkeit der Umprogrammierung auf Geldmagnet. Wenn du das wirklich willst, dann wirst du reich werden. Lass mir dein Abo und drück auf die Glocke, damit du von mir nichts verpasst und Willst du direkt zur Hypnose einschalten, dann klicke auf 8.30. Das Gehirn erschafft materielle Realität. Wie neue Erkenntnisse zeigen, können Gedanken höchst kreativ sein. Wie du dieses Bewusstsein nutzen, führt zu tiefen und positiven Veränderungen in den Atomen und Molekülen unseres Körpers. Schau dir dein Kontostand an. Schreibe alle Geldbestände und Vermögen auf. Schreibe alle Schulden, falls du welche hast, und Verbindlichkeiten auf, separat in ein extra Notizbuch. Höre dir einmal wöchentlich diese Hypnosesitzung an und je öfter in den ersten drei Wochen, desto schneller wirst du umprogrammiert. 15 Minuten täglich lerne etwas Neues über das Geld. In der Wissenschaft ist bis dato folgendes bekannt. Positives Denken das zum Beispiel durch Meditation gefördert wird, führt zu positiven Gefühlen, die wiederum korrelieren mit einem höheren Einkommen. Es gibt also durchaus eine Indikation für ein gutes Money Mindset. Gleichzeitig ignorieren viele der esoterischen Werke, die sich ausschließlich auf das Money Mindset beziehen, andere Faktoren, die bei unseren Finanzen eine Rolle spielen. Nicht alle von uns haben den gleichen Bildungsgrad, manche Erben und andere nicht. Privilegien und Diskriminierung spielen ebenfalls eine Rolle. Es macht also Sinn, gleichzeitig zu meditieren und investieren. Setze dich ganz bequem hin, achte darauf, dass du in den nächsten 20 bis 45 Minuten nicht gestört wirst, stelle dein Handy ab, lege deine Hände auf die Knie und schau gerade vor dir auf einen Punkt, den du selbst wählst. Du kannst das natürlich auch im Liegen tun. Wusstest du, dem Unterbewusstsein ist es herzlich egal, ob es freundliche oder unfreundliche Botschaften verarbeitet. Dein Unterbewusstsein nimmt das, was es vorgesetzt bekommt. Es nimmt alles für bare Münze, was man ihn auftischt. Immer und ohne Ausnahme. Wenn es Lob erhält, Motivation, Zielformulierungen, Selbstbestätigung und Affirmationen, dann akzeptiert es alles ohne Vorbehalt und sieht es als Realität an. Und das ist in unserem Fall auch gut so. Denn die Geldhypnose gibt uns eine Möglichkeit, Unterbewusstsein anzusprechen. Dein Unterbewusstsein ist dein bester Verbündeter. Wusstest du, dass unser Unterbewusstsein 99% alle Denkvorgänge vollbringt und damit auch noch sämtliche Körperaktivitäten steuert? Es ist dein Unterbewusstsein, das die ganzen Millionen Informationen Beats vorfiltert, die jede Sekunde auf dich einstürmen. Aber es ist auch dein Unterbewusstsein, dass dir gewisse Informationen von außen und in Welt vorenthält. Wenn diese nicht dem Weltbild entsprechen. Dein Unterbewusstsein bestätigt nämlich permanent nur dein inneres Weltbild, sonst nichts. Es lässt dich nur das Sehen und Hören und Fühlen, was deinem Weltbild entspricht. Es bietet deine Vision von der Welt. Dein Unterbewusstsein erschafft deine Welt. Exklusiv nur für dich. Und dies die ganze Zeit, immerzu ohne Ausnahme, ohne dass du es mitbekommst. Dein Gehirn ist der Apparat, der deine Realität erzeugt. Und daraus ergibt sich eine folgeschwere Empfehlung, änderst du dein Weltbild und du änderst alles. Denn das Gehirn hat die Neigung, die äußere Realität der inneren Realität anzugleichen. Der Trick ist also, die innere Realität, also das, was wir Unterbewusstsein glauben und als hundertprozentig wahr annehmen, zu verändern. Ich gebe einen Beispiel. Zum Beispiel, wenn dein Unterbewusstsein oft genug abgespeichert, dass du zum Beispiel jetzt mit nahezu unbändiger Freude dreimal pro Woche Sport treiben kannst, dann hat es keine andere Wahl, als eine äußere Realität zu erschaffen, die sie dreimal die Woche zum Sport treibt. Ergebnis: je öfter du dein Unterbewusstsein mit dieser Affirmation, also eine entsprechende Fragestellung beglückst, desto öfter siehst du eine Gelegenheit, wo du überall zum Sporttreiben auf tun kannst. Du siehst Sportschuhe im Sonderangebot, du siehst einen Jogger um die Ecke und stellst dir die Frage, ob sie auch schon vorher da waren. Du erinnerst dich an einen früheren Arbeitskollegen, der in einem Sportverein aktiv war, eine merkwürdige Sehnsucht nach Sport schleicht sich ein. Nur ein Unterbewusstsein mit einem Ziel wird das Ziel erreichen. Deine auf sportliche Aktivität programmiertes Unterbewusstsein wird eine Reihe von Veränderungen an dir vornehmen, die allesamt dazu dienen, dass du gerne und oft Sport treiben wirst. Sie werden sich verändern. Dir hingegen wird es allerdings so vorkommen, als würde sich das Universum verändern. Zufälle und Fügungen an unerwarteten Ecken deines Lebens werden dir in die Hände spielen. Wer mit seinem Unterbewusstsein kommunizieren kann, verschafft sich also gewisse Vorteile im Vergleich zu den Menschen, die immer noch glauben, sie hätten ihr Schicksal unausweichlich zu ertragen, somit auch zum Beispiel arm zu bleiben. Du fühlst dich unglücklich und spürst in dir einen unbändigen Drang, etwas in deinem Leben zu verändern, aber immer wieder stößt du an Grenzen, verspürst Angst, ziehst dich schnell wieder zurück. Kann es sein, dass du dich zu sehr an deine Komfortzone klammerst? Dass du an Grenzen stößt, die du dir selbst setzt, die eigentlich ganz einfach zu überwinden sein könnten? Schau einmal in dich hinein und sei ehrlich zu dir. Denn, wie schon der berühmteste persische Dichter Hafiz gesagt hat, du bist deine eigene Grenze. Erhebe dich darüber. Trau dich. Du wirst merken, welche großartige neue Erkenntnisse dir dieser Schritt geben wird. Du hast das in der Hand. Ich werde nun einige Suggestionen in dein Unterbewusstsein geben und tief in deinem Inneren fahren kann. Suggestionen, die dich dabei unterstützen werden, dein Ziel zu erreichen, die Einstellung zu Geld zu verändern. Lass meine Worte einfach in dein Inneres fließen. Du brauchst dabei gar nichts zu tun. Lass es einfach geschehen. Lass alle Gedanken einfach schweben. Du hast beschlossen. Dass es an der Zeit ist, ein System für die eigene Geldverwaltung zu haben? Du hast erkannt, dass es seine Zeit ist, dich um dein Geld in gültig gut zu kümmern. Du hast erkannt, dass es an der Zeit ist, dich von falschen Gedanken über Geld zu befreien. Das ist ein sehr guter Entschluss und du wirst sicherlich schon sehr bald sehr froh sein, ihn getroffen zu haben und dich vielleicht sogar fragen, warum du ihn nicht schon viel früher getroffen hast. Aber keine Sorge, das ist jetzt sicher der richtige Zeitpunkt, dann man entscheidet nichts ohne Grund. Das Unterbewusstsein, das die Quelle aller unserer Entscheidungen ist, hat immer seine Gründe, warum es den Impuls für einen Entschluss gibt und die Tatsache, dass Du Dich entschieden hast, es hier und heute zu tun, spricht dafür, dass jetzt auch aus der Sicht Deines Unterbewusstseins der ideale Zeitpunkt ist, diese Vorhaben in die Realität umzusetzen. Ich werde jetzt Deinen Wunsch finanzielle Freiheit und richtige Einstellung zu Geld ganz tief in deinem Unterbewusstsein verankern und dein Unterbewusstsein bitten dich mit allen ihm zur Verfügung stehender Kraft zu unterstützen. Alle Menschen sind reich geboren und haben geniale Fähigkeiten, um Geld zu besitzen und finanziell frei zu sein. Ein Beginn ist immer schwierig. Es passieren Fehler und die Lernquote ist hoch, um viel zu lernen und dauert einige Zeit. Du wirst deinen Körper, anstatt von unnötigen Gedanken in Zukunft, klare Pläne schenken und du wirst spüren, wie viel besser du dich damit fühlst. Du nimmst in Zukunft mit jedem Atemzug Ruhe, Gelassenheit und angenehme Energie auf und du wirst deutlich spüren, dass du den Gedanken über Geld nicht mehr negativ ansiehst, um entspannt, und angenehm leben zu können in zukunft wirst du all das was mit thema geld und finanziellen freiheit zu tun hat als interessant wertvoll finden und aufnehmen können ja das thema geld wird in jeder situation vollkommen angenehm werden es wird einfach viel Freude machen. So viel Freude, dass du schon bald sehr viele kreative Ideen daran finden kannst. Du wirst einen starken Willen für das Thema Geld spüren, der immer stärker wird. Das Verlangen nach einer kreativen finanziellen Anlage wird immer mehr sich steigern und vollkommen in Ordnung sein. Schon der Gedanke an das Geld wird ja von Tag zu Tag angenehmer und verinnerlicht sein. Und jedes Mal, wenn das Thema Geld aufkommt, verstärkst Du Deine Gedankenkraft und Freude noch mehr. Du erstellst ein System für die eigene Geldverwaltung indem du einen Teil auf ein Spar- oder Investitionkonto überweist, das automatisiert ist. Du erstellst einen Businessplan für deine Ziele, visualisiert regelmäßig deine Geldziele. Ab sofort ist das Geld vollkommen in Ordnung für dich und du lässt dich durch nichts und niemanden von diesem Gedanken abbringen. Von deinem vorsatz etwas für deine finanzielle freiheit und dein leben zu tun das thema finanzielle freiheit ist dir in zukunft völlig normal und macht freude dein körper wird sich von all den stoffen die sich durch schlechte gedanken übers geld abgelagert haben befreien und die reine Klare Idee wird die Gelassenheit und angenehme Energie geben. Du wirst dadurch mehr auf deine Emotionen achten als zuvor und sie regulieren. Dein Körper reguliert alles so, dass du dich dabei vollkommen wohl fühlst und alles so abläuft, wie du es dir wünschst. Dein starker Widerwille gegen das Thema Geld wird von Tag zu Tag schwächer. Widerstand ist in Zukunft völlig gleichgültig, völlig uninteressant. Jeder Gedanke an das Geld wird angenehmer und du sehnst dich immer mehr nach positiven Gedanken, die gute Emotionen, wie Freude über Reichtum auslösen. Du bist jetzt konsequent im Wunsch, die finanzielle Freiheit zu erreichen. Du bist eisern fokussiert auf das Thema Geld und finanzielle Freiheit. Du änderst deine Gewohnheiten, um mehr Geld zu verdienen, konsequent fokussiert. Dabei wirst Du jeden Versuch zu Gewohnheiten, Änderungen machen und wirst nie mehr schlechte Emotionen haben müssen. Dein Unterbewusstsein befreit Dich vollkommen von den schlechten Gedanken über Geld und Du fühlst Dich dabei vollkommen wohl. Ab jetzt hast Du die beste Beziehung zum Geld. Unterstütze Dein Unterbewusstsein dabei und hilf ihm, indem Du Dich erst gar nicht in unnötige Versuche begibst. Hilf ihm in der Anfangsphase und gehe den Menschen, die schlecht über Geld reden, aus dem Weg, damit es die Wirkung dieser Worte voll und ganz in Dir entfalten kann. Mach keinen Versuch, wie deine Hypnose wohl wirken kann, lass dich nicht von Leichtsinn überrumpeln, indem du denkst, ich denke immer noch schlecht über Geld. Werde dir bewusst, dass die Hypnose dir helfen kann, helfen wird, dass du aber auch dein Teil dazu beitragen musst, damit sie sich ganz entfalten kann und damit ihre Wirkung zu einem festen Teil von ihr wird. Es ist Deine Entscheidung. Die Hypnose wird Dir dabei helfen, aber Du musst Dich für sie entscheiden und Dein Unterbewusstsein unterstützen, um wirklich erfolgreich zu werden. Der Lohn, den Du dafür hältst, ist mehr Energie und Zeit für wichtige Dinge im Leben.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 für das Geld verdienen wird von Tag zu Tag stärker. Du wirst endlich, endlich kein schlechtes Gewissen mehr zum Thema Geld haben. Also lass die Hypnose tief in dein Inneres fließen und lass sie zu einem Teil von dir werden. Unterstütze sie und genieße ihre Wirkung. Du wirst einen wahrhaft großen Lohn dafür halten, denn du, noch lange genießen kannst. All diese Worte sind ganz tief in dein Unterbewusstsein gespeichert und du wirst immer danach handeln. Dein Unterbewusstsein würde dich mit all seiner Kraft unterstützen, denn all diese entspricht deinem freien Wunsch und Willen und all dies ist vollkommen gut und gesund für dich und deinen Körper. Du lässt durch nichts und niemanden, aber auch durch gar nichts und niemanden von deinem Vorsatz abbringen, etwas für deine finanzielle Freiheit zu tun und du wirst immer strikt danach handeln. Du bist froh und glücklich. Dass Du es geschafft hast und Dein Unterbewusstsein würde Dich jederzeit unterstützen, diesen wundervollen Erfolg zu erhalten. Du hast beschlossen, dass es an der Zeit ist, ein System für eigene Geldverwaltung zu haben. Du hast erkannt, dass es seine Zeit ist, Dich um Dein Geld endgültig zu kümmern.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 Das Unterbewusstsein, das die Quelle aller unserer Entscheidungen ist, hat immer seine Gründe, warum es den Impuls für einen Schluss gibt und die Tatsache, dass Du Dich entschieden hast, ist hier und heute zu tun, spricht dafür. Dass jetzt und aus der Sicht Deines Unterbewusstseins der ideale Zeitpunkt ist,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 rumpeln, indem du denkst, ich denke immer noch schlecht über Geld. Werde dir bewusst, dass die Hypnose dir helfen wird, dass du aber auch deinen Teil dazu beitragen musst, damit sie sich ganz entfalten kann und damit ihre Wirkung zu deinem festen Teil von ihr wird. Es ist deine Entscheidung, die Hypnose wird dir dabei helfen, aber du musst dich für sie entscheiden und dein Unterbewusstsein unterstützen, um wirklich erfolgreich zu werden. Der Lohn, den du dafür erhältst, ist mehr Energie und Zeit für wichtige Dinge im Leben. Du spürst nun, wie sich die Wirkung dieser Worte über dich ausbreitet. Dein Unterbewusstsein stellt deinen ganzen Körper nun optimal darauf ein. Du erkennst dadurch auch wieder, wie gut du dich beim Geldthema fühlst. Vielleicht fühlst du, während die Wirkung der Hypnose sich in dir ausbreitet, ein angenehmes Kribbeln. Eine angenehme Energie. Manche Menschen spüren es körperlich, wie sich die Wirkung der Hypnose in den ausbreitet. Fühl einmal genau in Deinen Körper, in Deine Hände, Deine Füße. Vielleicht spürst Du eine sanfte Energie, die da fließt. Dies ist die Wirkung der Hypnose, die immer mehr ein Teil von Dir wird. Die Wirkung meiner Worte verbreitet sich über Deinen ganzen Körper. All meine Worte werden genauso eintreffen, wie ich es gesagt habe. Denn all diese Worte entsprechen ganz Deinem Wunsch und Willen und sie sind gut und gesund für Deinen Körper und Dein Inneres.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 Und sie werden genauso in Erfüllung gehen, wie ich es gesagt habe. Ganz deutlich wirst du die positive Veränderung spüren und du wirst von Tag zu Tag noch viel deutlicher spüren, wie angenehm dir das Thema Geld ist. Du wirst nun vollkommen befreit vom schlechten Gedanken über das Geld. Tu alles, was nötig ist, damit dein Unterbewusstsein die Wirkung meiner Worte vollkommen mit dir integrieren kann und schon sehr bald wirst du das Thema Geld und finanzielle Freiheit vollkommen klar gestalten. Ich zähle nun bis drei und du wachst aus der Hypnose auf. 1. Dein Blutdruck und deine Atmung kommen wieder zurück auf normale Wachwerte. 2. Du bemerkst, wie dein Körper langsam wieder wacher wird. 3. Du bist nun vollkommen wach. Wach auf! Schön, dass du diese Hypnose bis zum Schluss gehört hast. Etwas Wissenswertes zum Schluss. Wir alle sind mit der geistigen Fähigkeit gesegnet worden, in die Zukunft zu blicken und unsere Leben in einem reicheren und viel befriedigenderen Zustand zu sehen. Deshalb sollten wir unabhängig von den gegenwärtigen Umständen, in denen wir uns befinden, klar verstehen, dass wir, wenn, sie es wenn wir es wollen, in unserem Körper ein Bild von etwas Neuem machen können. Ich wünsche dir viel Erfolg in der Umsetzung der Hypnose und deine Geldblockaden zu lösen auf dem Weg zur finanziellen Freiheit.